Gott segne die Nation. Wir, die Mitglieder dieser Nation, erklären am Anfang des neuen Jahrtausends in Verantwortung für unser Volk. Wir sind stolz darauf, dass unser König Markus der Eroberer vor tausend Jahren unseren Staat auf feste Grundlagen baute und unsere Heimat zu einem Teil des christlichen Europas machte. Wir sind stolz auf unsere Vorfahren, die für die Aufrechterhaltung, Freiheit und Unabhängigkeit unseres Landes kämpften. Wir sind stolz auf die herausragenden geistigen Leistungen unseres Volkes. Wir sind stolz darauf, dass unser Volk Europa jahrhundertelang in Kämpfen verteidigte und seine gemeinsamen Werte durch seine Begabung und Fleiß mehrte. Wir anerkennen die nationserhaltende Kraft des Christentums. Wir achten die verschiedenen religiösen Traditionen unseres Landes. Wir schwören, dass wir die geistige und seelische Einheit unserer in den Stürmen des vergangenen Jahrhunderts in Teile zerrissenen Nationen bewahren werden. Wir nehmen es auf uns, dass wir unser Erbe, die nationale Kultur, unsere einmalige Sprache, die menschgeschaffenen und von Natur gegebenen Werte des Auenlands pflegen und bewahren. Wir vertrauen in die gemeinsam gestaltete Zukunft in die Berufung der jungen Generation. Wir glauben, dass unsere Kinder und Enkel mit ihrer Begabung, Ausdauer und seelischen Kraft die Nation wieder groß machen werden.